Wie kann man in Social Survey die erhobenen Daten in SPSS exportieren? Das funktioniert ganz einfach, indem man hier in der Steuerung dann auf die Projekteinstellungen geht und dann findet man hier unten den Punkt Erhobene Daten. Dort kann man dann entweder sich die erhobenen Daten ansehen oder eben die Daten hier herunterladen. Dort kann man dann auswählen, welches Format das Ganze haben soll. Wenn man hier SPSS ausgewählt hat, ist die einfachste Variante hier der Komplettimport aus einer Datei. Dann bekommt man also eine Syntaxdatei, in der alles drinsteht, was man braucht. Man kann ansonsten die Voreinstellung lassen, wenn man den kompletten Datensatz herunterladen will. Ansonsten kann man hier auch bestimmte Bedingungen eingeben, so dass nur ein Teil der Fälle heruntergeladen wird. Dann gehe ich einfach auf Herunterladen. Dann dauert das einen kleinen Moment. Und dann kann ich hier direkt die Datei öffnen. Entweder aus SPSS heraus und dann auf die Downloads klicken oder hier direkt auf Datei öffnen und dann öffnet sich das in SPSS. So sieht das Ganze dann in SPSS aus. Man bekommt also eine Syntaxdatei, in der die ganzen Labels und so weiter drin stehen und auch die Daten selbst. Das heißt, man muss die ganze Syntaxdatei jetzt einmal ausführen. Das kann man machen, indem man zum Beispiel hier auf Ausführen und dann Alle geht. Da wird also die komplette Syntax einmal ausgeführt und dann wird der Datensatz erstellt kann man sich dann den Datensatz selber anschauen. Und zwar sieht man hier in der Variablenansicht, dass es ziemlich viele intern erzeugte Variablen gibt, wie lange die Leute auf den einzelnen Seiten geblieben sind und so weiter. Am wichtigsten sind natürlich die Variablen, die man selber angelegt hat. Bei mir waren das hier eben diese Fragen FR01 für eine einfache Frage und die Variablen fr 0201 02 und 03 für eine Multiple-Choice-Frage, also eine Frage, bei der man mehrere Antworten ankreuzen konnte. Bei solchen Multiple-Choice-Fragen wird für jede Antwortmöglichkeit eine eigene Variable erstellt. Wenn Sie sich ansehen wollen, wie man einen Fragebogen erstellt, schauen Sie auch gerne in mein erstes Video zu SoSci-Survey rein mit dem Titel Fragebogen erstellen.